Bitte. Vielen Dank. Mein Vortrag gliedert sich in drei Abschnitte. Die drei simplen Fragen nachgeben. Was wissen wir über das Geldmuseum der Reichsbank? Punkt 2. Was wissen wir über das Geldmuseum der Reichsbank nicht? Punkt 3. Was sollten wir über das Geldmuseum der Reichsbank wissen? Neben einem Katalog aus dem Jahr 2005 und einem Artikel von Direktor Barb aus dem Jahr 2014 haben wir nur noch einen Aufsatz, der 2005 von Bernhard Weißer im des Berliner Münzgegners also aus der Halle vom Einflussbereich der Deutschen Bundesbank geschrieben wurde. Direktor Weißer fragt sich, auf, welcher öffentlichen Sammlung hätte diese Münze stammen können. Eine der in Frage kommenden Sammlungen wäre diejenige des Gerdmuseums. <lacht> Laut Weißer habe die Reichsbank ab 1914 eine Sammlung angelegt, die sich 1935 zum Reichsbankmuseum entwickelt. Im Februar 1945 seien wir die Welt vollsten Stücke der Sammlung in Beutel nach Merkers in Thüringen verlagert, und eben dort in Achtung Kriege von den Alliierten beschlagnahmt, mit dem Central Collecting Point in Wiesbaden zurückgebracht worden. Auch laut Warburg wurzeln die Anfänge des Bernmuseums in der ersten Welt. Obwohl es 1931 soll in der Reichsbank damit begonnen worden sein, aus der Masse der abgelieferten Münzen numismatisch relevante Stücke auszusortieren, wurde erwähnt Herr Kropp kein einziges Mal in den ganzen Artikeln, obwohl eben Kropp 1931 die Sammlung initiiert und bis 1945 ununterbrochen geleitet hat. In Abtrennung von Weißer bedeutet Warburg darauf hin, dass die Verlagerung nicht im Februar, sondern im April stattgefunden hat, was aber auch aus historischen Gründen auszuschließen ist. Sowohl hier als in anderen Stellen richtet sich Warburg, mehr als zweimal nach den Angaben, die Krop seiner Zeit gemacht hat. Dafür versucht sich Warburg als Erster in der Feststellung der Anzahl der nach Melkes verlagerten Objekte. War laut Warburg gut 23.000 Stücke. Soweit das, was wir bisher über das Gerdmuseum wussten. Unter dem, was wir noch nicht wissen, will ich heute insbesondere eine Frage behandeln. Bis dato herrscht noch eine behirbende Un Unklarheit darüber, wie viele Objekte diese neuen Beutel beinhalteten. Den früheren Angaben -Kropp zufolge 4000. Solange er nun konnte, versucht Kropp die Anzahl der geretteten Münzen nur bis Terin zu halten und dabei auch die Verlagerung zu einem spätmöglichsten Zeitpunkt zu datieren. Wenn die Falschheit der Aussagen Krops offenkundig ist, erfordert die Unzulänglichkeit des aktuellen Wissensstandes eine weitere Berührung. War zufolge haben die Amerikaner gemerkt 23.265 Münzen als, als Kriegsbeute rekuriert. Diese Münzen sind dennoch nicht als Kriegsbeute beantwortet, noch waren sie nur 23.000. Diese neuen Beutel beinhalteten ursprünglich 28.102 Stücke. 23.265 ist lediglich die Zahl von Stücken, die endlich 1954 an die Bank Deutscher Länder verkauft wurden und um den Grundstock des Frankfurter Geldmuseums bilden. Warum ist diese Differenz von besonderer Bedeutung? weil sie auf eine unangenehme historische Gegebenheit gehen wollten, worüber Barburg bevorzugte, nichts zu schreiben, nämlich über die Tatsache, dass es restitutionen missbräuchlich hervorbenen Stücke schon gegeben hat, sowie über die Möglichkeit, dass es noch andere Restitutionen geben könnte. Obwohl die Amerikaner nur knapp 4040 Stücke zurückstellten, ging man in Wiesbaden davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Objekte aus dem äh, Geldmuseum eine bedenkliche Provenienz aufweist. Diese Münzsammlung, so der Chef der Property Division in Wiesbaden, 1950: ich zitiere, ist noch nicht wie die meisten aus dem Besitz des früheren preußischen Staates stammenden kulturellen Vermögenswerten einem Buchstudien der deutschen Regierung übertragen wollten, also noch nicht. Diese Zurückhaltung ist darauf zurückzuführen, dass ca. 95% der Sammlung der Restitution unterliegt. Diese Stellungnahme ist nicht einwandfrei. Aber man muss sie unbedingt berücksichtigen, um die apologetischen Erklärungen von Kropp zu relativieren und um Vertuschungspotenzial zu entkräften. Um den richtigen Mittelpunkt zwischen den <lacht> Positionen der Reichsbank einerseits und des Central Collecting Point andererseits zu verorten, müsste man dann, äh, zunächst getreu rekonstruieren können, nach der Macht der Greifen Nationalsozialisten zusammengetragen werden. Um diese Kernfrage dreht sich ungefähr alles, was wir über das Kernmuseum noch wissen sollten. Das heißt, meinen dritten und letzten Abschnitt. Aus dem, was ich bisher herausfinden konnte, wuchs die Sammlung des Geldmuseums unterhalb von ca. 6.000 bis auf insgesamt 180.000 Münzen mit jährlichem Durchschnitt von ca. 17.000 pro Jahr. Wie kam dieser Zuwachs zutage? Durch welche Wege und auf wessen Kosten wurden diese Münzen erworben? Hinsichtlich meines äh, Vortrages heute also, habe ich mich bemüht, aus den disparaten Fassungen von verschiedenen äh, Beteiligten eine Typologisierung der Werksbrennung zu extrapolieren. Fangen wir mit der Punkt 1a an. Wir steigerungen. Krop und seine Kollegen haben die die auch bedeutendsten Auktionen besucht. Und laut Klopp werden Museum ca. 5000 Münzen durch Auktionen entworfen. Mangelstecher kann man schwer ermitteln, welche Stücke dem Geldmuseum verkauft wurden. In meiner Masterarbeit, der Professor Seiger zitiert hat, ist dokumentiert worden, wie die bedeutendsten Münz-Sammlungen aus jüdischen Gesetz unter der Regie von Torschak, zunächst das Münzkabinett des sogenannten Führermuseums sowie der Münzkabinett und danach der Restbestand zur Besteigerung besteht wurden. Selbst wenn euch die jeweiligen Vorbesitzer unerwähnt blieben, diese waren den Experten durchaus bekannt. Punkt 1. Diese Erwerbsfälle ist unter den Bedingungen eines totalitären Regimes nicht so harmlos, wie es auf den ersten Blick auch erscheinen mag. Laut Angaben von Kropp haben zwischen 1936 und 1942 ca. 70.000 Objekte durch Ankauf geschlossener Sammlungen Eingang in das Geldmuseum gefunden. Sämtliche Ankäufe habe er, ich zitiere, glaub, ohne jeden Druck, vollkommen frei und unbeeinflusst vorgenommen. Zitatende. Ich werde heute nur ein Beispiel äh, solcher vollkommen freien Einkäufe anführen können. Vor der Auswanderung hat Justus Meyerhoff seine Sammlung dem Berliner Prümmensender Waldemar Bruck zur Versteigerung gewählt. Wie kam es dazu, dass Krop für das Geldmuseum diese zur Versteigerung bestimmte Sammlung gewinnen konnte? Ein Hinweis darauf wird von einem protokollierten Verhör überliefert, in dem Bruck selbst er erklärt, dass sich die Reichsbank trotz des Versteigerungsantrags mit der Gestapo in Verbindung gesetzt hat. Die Gestapo, ich zitiere Herr Ruck, hat bei mir angerufen und die Herausgabe der Sammlung, der Sammlung innerhalb von 24 Stunden verlangt. Am nächsten Morgen kamen die Beamten der Reichsbank vorgefahren und haben die Sammlung abgeholt. Die Sammlung wurde dem Gelmuseum der Reichsbank einverlangt. Zitat Ende. Für die Sammlung bezahlte das Gelmuseum 150.000 Reichsbank. So, ohne jeden Druck liefen die Ankäufe ab. Punkt 1.10. Krupp selbst gibt an, in der pfandlei anstalt 4.000 bis 5.000 Münzen angekauft zu haben. In den pfandlei anstalten landeten ab 1938 viele Münzen aus jüdischem Besitz, nachdem Juden verboten, verboten wurde, ihre Gegenstände aus Herdemetall freihändig zu veräußern und kurz darauf auferlegt, diese bei staatlichen Ankaufsfällen abzuliefern. Nur der Materialwert, abzüglich 10%, wurde vergütet. Die, die Reichsbank konnte sie zum vollen Geldpreis, nur zum Goldpreis abkaufen. Objekte ohne Pluswert wurden von der, von der preußischen Münze oder von der Tegu Tegussa eingeschmolzen. Objekte mit numismatischem Wert wurden dem Geldmuseum zugeführt. Der Ausgleich für die dem Geldmuseum überwiesenen Münzen wurde durch Hergabe einer entsprechenden Feinmenge Geldes in Form numismatisch uninteressanter Stücke geschaffen. Man muss bedenken, der Sammler in diesem Fall war eine Zentralbank, die als solche, also als Zentralbank, ihre Sammeltätigkeit begriffen hat. Vielmehr als gesammelt, hat sie die Münzen angesammelt oder genauer gesagt, gesagt angelegt. 2. Bekanntlich ist Hitler in ihm, im Inland durch eine Reihe diskriminierender gesetzlicher Maßnahmen, im Ausland durch eine Reihe von Annexionen und Militäragressionen, staatsfeindliche Vermögenswerte systematisch beschlagnahmen. Auch dieses beutegut stand, soweit muslimatisches, dem Geldmuseum zur Verfügung. Hierzu macht, äh, Entschuldigung, macht Krott Ganz unterschiedliche Angaben. Laut dem äh, von den Amerikanern herangezogenen Mundsexperten Arthur König betrug der Anteil von ausländischen jüdischem Besitz beschlagnahmter Münzen 3 bis 4 Prozent des Gesamtbestandes des Geldmuseums. Punkt 3. Durch die Beobachtung der Tauschgeschäfte <lacht> wird die wirtschaftspolitische Funktion des Geldmuseums am deutlichsten ersichtlich. Durch massenhafte Erwerbungen numismatischer Objekte, die mehr oder weniger museumswürdig waren, hat grob einerseits eine protzige Münzsammlung, andererseits eine Reserve an Goldmünzen von geringerem numismatischem Wert, mit der Absicht angelegt, sie zu tauschen oder versteigen zu lassen. Das Geldmuseum war sensus stricto keine numismatische Sammlung, sondern ein dispositiv zur Optimierung der Verwertung, bei welchem die Numismatik keine wissenschaftliche Funktion hatte, sondern eine regime rein systemfunktionale Rolle spielte. Nach dieser geschichtlichen Darstellung möchte ich schlussbetrachtend die letzte Minute meiner, meines Vortrages benutzen, um eine mögliche Perspektive zu suggerieren. Das Geldmuseum wurde im Mai 1999 in diesem neuen Gebäude untergebracht in Frankfurt. Der Ausstellungskatalog erklärt, Ziel des Geldmuseums hier darin, in der breiten Öffentlichkeit Verständnis für die Zusammenhänge der Geld- und Währungspolitik und für eine stabilitätsorientierte Zentralbankpolitik zu wecken. Es wird außerdem zu Recht behauptet, eine Zentralbank benötige das Vertrauen der Öffentlichkeit, wenn sie erfolgreich Stabilitätspolitik betreiben. Genau dafür, dass die notwendigen Voraussetzungen dazu geschaffen werden, dass die Deutsche Bundesbank Vertrauen der Öffentlichkeit weiterhin erlangt, ist eine transparente und nichtdestotrotz gründliche Abklärung über die in der Nachzeit betriebene Sammelpolitik grundlegend. Angesichts der dargestellten Erwerbungsmethoden sind die wenigen Zeilen, mit welchen Direktor Warburg diese Vorgänge gestaltet, nicht zufriedenstellend. Hinsichtlich der bekannten Wiedereröffnung des Geldmuseums Ende 2016 will ich die Gelegenheit dieses öffentlichen Vortrags nutzen, um eine Petition zu lancieren und dem von der Öffentlichkeit empfundenen Bedarf nach Transparenz Ausdruck zu geben und somit die Deutsche Bundesbank und die heutige Leitung des Geldmuseums aufzufordern, ihre Bestände einer detaillierten Provenienzforschung im Sinne der Washingtoner Konferenz zu unterwerfen. Solange eine derartige Studie nicht vorliegt, sollte meiner Meinung nach die Wiedereröffnung des Geldmuseums verschoben werden. Vielen Dank. Salopp gesprochen, Salopp gesprochen das war starker Tobak. <lacht>